Best for Soil, Gründüngung und Zwischenfrüchte. Praktische Informationen. Hallo, ich heiße Michaela und züchte Zwischenfrüchte und Gründünger. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Zwischenfrüchte und Gründünger anbauen und warum Sie ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Bodengesundheit sind. Zwischen der Ernte einer Hauptkultur und der Aussaat der nächsten Hauptkultur werden Zwischenfrüchte angebaut. Die Hauptgründe für den Anbau von Zwischenfrüchten sind der Schutz des Bodens vor Erosion, die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit, die Verbesserung der Bodenstruktur, die Erleichterung der Wasserinfiltration und die Speicherung von Nährstoffen im oberen Bodenhorizont. Für diese Anbaupraxis gibt es mehrere Begriffe, die mehr oder weniger im gleichen Sinne verwendet werden können. Je nachdem, aus welchem Grund Sie die Zwischenfrucht anbauen, kann es jedoch zu bestimmten Unterschieden im Pflanzenanbau kommen. Wenn Zwischenfrüchte in den Boden eingebracht werden, spricht man üblicherweise von Gründüngung. Zweitfrüchte werden eingesetzt, um Nährstoffverluste, insbesondere die Stickstoffauswaschung, zu vermeiden. Als Zwischenfrucht werden viele verschiedene Arten verwendet, die jeweils spezifische Vorteile und Anforderungen haben. Einige sind frostbeständig und überstehen den Winter, andere frieren leicht ab. Nährstoffe, die von Gründüngungspflanzen aufgenommen werden, werden in den Boden zurückgeführt, um von der folgenden Kultur genutzt zu werden. Eine gut durchdachte Auswahl an Zwischenfrüchten verbessert die Fruchtfolge. Pflanzen mit einer anderen Anfälligkeit für Krankheitserreger als die von den Hauptkulturen verringern das Gesamtpotenzial bodenbedingter Krankheiten. Die Best for Soil Datenbanken sind leistungsstarke Datenbanken, um zu bestimmen, welche Zwischenfrüchte am besten in eine Fruchtfolge passen. Wurzelausscheidungen und zusätzliches organisches Material das von den Zwischenfrüchten geliefert wird, können die Aktivität des Bodenlebens stimulieren und die mikrobielle Zusammensetzung im Boden beeinflussen. Beide Faktoren stabilisieren und fördern die Vielfalt an Bodenleben, was wiederum die Belastung durch bodenbedingte Krankheiten verringern kann. Eine Hauptgruppe von Zwischenfrüchten sind Gräser, einschließlich einiger, die eng mit Getreide verwandt sind. Sie wachsen schnell und manche auch bei niedrigen Temperaturen. Saatgut für diese Kulturen ist in allen Regionen Europas leicht erhältlich. Gräser können nicht nur als Gründüngung, sondern auch zur Beweidung oder zum Füttern von Tieren verwendet werden. Die meisten Grasarten sind winterhart. Eine weitere wichtige Gruppe von Zwischenfrüchten sind Brassica- oder Kohlarten. Sie wachsen besonders schnell, und sind daher gut in der Unterdrückung von Unkräutern. Einige werden verwendet, um das Auftreten von Krankheiten bei Fruchtfolgen mit hohem Getreideanteil zu verringern, andere, um das Auswaschen von Stickstoff zu vermeiden. Einige der Brassica-Zwischenfrüchte sind winterhart, andere frostempfindlich. Ein weiterer Vorteil von Brassica-Arten sind die tief wurzelnden Pfahlwurzeln, die zur Verbesserung der Bodenstruktur beitragen. Hülsenfrüchte haben den Vorteil, dass sie Stickstoff binden und somit der folgenden Hauptkultur diesen wichtigen Nährstoff zuführen. Verschiedene Hülsenfruchtarten werden als Zwischenfrucht verwendet, von kleinen Kleesamen über mittelgroße Wicken bis hin zu Ackerbohnen mit großen Samen. Hülsenfrüchte erzielen die beste Wirkung, wenn sie zu Beginn der Saison angesät werden, und werden meist in Mischung mit anderen Deckfrüchten verwendet. Es gibt mehrere schnell wachsende Arten, die üblicherweise als Zwischenfrucht verwendet werden, wie Phacelia, Buchweizen oder Ringelblume. Detaillierte Informationen zu all diesen Arten sind in einem Best for Soil Factsheet veröffentlicht. Zwischenfrüchte erfordern den gleichen sorgfältigen Anbau wie Hauptkulturen. Ein gut vorbereitetes Saatbett ist für eine erfolgreiche Zwischenfrucht unerlässlich. Die Stickstoffdüngung ist besonders wichtig, um eine kräftige Zwischenfrucht zu garantieren. Ähnlich wie bei den Hauptkulturen muss jedoch der von der vorherigen Kultur zurückbleibende Stickstoff berücksichtigt werden. Die Vorbereitung des Saatbettes ist unerlässlich, um eine schnelle und gleichmäßige Ernte zu gewährleisten. Es sollte an die spezifischen Bedürfnisse des Saatguts angepasst werden. Es sollte gesundes Saatgut mit einer hohen Keimfähigkeit verwendet werden, um eine erfolgreiche Etablierung der Kultur zu gewährleisten. Für im Sommer angebaute Kulturpflanzen kann eine Bewässerung erforderlich sein, insbesondere für schnell wachsende Arten wie Senf oder Hirse. Ausgewählte Arten sollten gegen die wichtigsten Krankheiten und Schädlinge in der Region, in der sie angebaut werden, resistent sein. Einige Arten bzw. Sorten weisen bestimmte Merkmale auf, zum Beispiel Sekundärmetaboliten, die eine biologische Begasung bewirken können. Weitere Informationen zu Biofumikation finden Sie in einem speziellen Video und in einem Factsheet. Einige Zwischenfrüchte oder Arten sterben im Winter ab, was ihre Einarbeitung in den Boden im folgenden Frühjahr erleichtert. Solche Arten sind nicht als Gründünger geeignet, da sie sich vor dem Einbringen im Frühjahr zersetzen. Auf der anderen Seite müssen im Sommer angebaute Nutzpflanzen insbesondere in Südeuropa hitzebeständig sein. Daher ist die Auswahl an Arten, die an die örtlich-klimatischen Bedingungen angepasst sind, von entscheidender Bedeutung. Da Zwischenfrüchte auch Wirtspflanzen für durch den Boden übertragene Krankheiten sein können, muss ihre Auswahl der Fruchtfolge der Hauptkulturen entsprechen, die zur Erzielung des Einkommens angebaut werden. Grasarten eignen sich besonders gut für Gemüseproduktionssysteme, in denen keine grasverwandten Arten angebaut werden. BrassikaArten eignen sich besser für Fruchtfolgen mit Ackerkulturen, bei denen mit Ausnahme von Raps normalerweise keine BrassikaArten angebaut werden. Im Gegensatz dazu passen sie nicht gut in Gemüseproduktionssysteme, insbesondere in Nordeuropa, in denen viele Kohlgemüse angebaut werden. Schließlich und vor allem hängt die Auswahl der Zwischenfruchtzusammensetzung oder der Gründüngung von dem Grund ab, aus dem sie ausgesät wurde. Bodenbürtige Krankheiten reduzieren, vermeiden von Stickstoffauswaschung, vor Erosion schützen, organische Substanz vermehren Unabhängig davon muss die Kompatibilität von Zwischenfrüchten im Wechsel der Hauptfrüchte mit Hilfe der best for Soil datenbanken überprüft werden.